Scheiß, Mann! Hallo? Ach du bist. Das ist ja schön, dass du anrufst. In den Wald? Ja, da würde ich gerne mitkommen. Hm, ich gieße noch schnell meine Pflanzen und dann mache ich mich fertig. Okay, bis gleich. Haha, die Popst. Da ist es sehr gut. Wollen wir doch mal schauen. Ah, ja. Was gibt's denn noch so? Konsumierst du etwa noch? Also ich lebe schon. Nochmal. Oh ah der Total gesund. Ich würde jetzt mal interessieren. Sellerie auch roh schmeckt, weil ich stehe total auf Sellerie in Suppen. Und? Das freut mich. Hä? Hä?